Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Stellungnahme des Bundesrates zu meiner Motion vermag in weiten Teilen nicht zu überzeugen. Trotzdem hat es mich gefreut, dass der Bundesrat meine Einschätzung über die Wichtigkeit der lagegerechten Stationierung von Migrationsattachés teilt. Angesichts der Tatsache, dass nun im Libanon und im Sudan dauerhaft je ein Migrationsattaché stationiert wird, scheint mir in diesem Bereich kein dringender Handlungsbedarf mehr zu bestehen. Auch habe ich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat meine Ansicht teilt, die im diplomatischen Dienst sicherheitspolitische Expertise gestärkt werden muss. In der diesjährigen Ausschreibung zum Dipl diplomatischen Auswahlverfahren Sucht das EDA exzipiert Kandidaten mit sicherheitspolitischer Ausbildung. Ich begrüße dies sehr, und ich werde mir erlauben zu überprüfen, ob dieser Ankündigung nun auch Taten folgen. Meine Damen und Herren, in meiner Motion fordere ich, dass der Bundesrat drei Verteidigungsattaché-Stellen und ein stelle spricht, die für die Sicherheit unseres Landes einen direkten Mehrwert und Nutzen liefern. Meine Forderung gründet auf der aktuellen Weltlage, in der wir aufgrund von Desinformationen und Populismus noch mehr als früher auf die eigene Informationsbeschaffung angewiesen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesrat betont im sicherheitspolitischen Bericht exziplit die Schweiz könne, und wolle in der Sicherheitspolitik selbstständig sein und einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Die Selbstständigkeit widmet der Bundesrat im Bericht ein eigenes Unterkapitel. Ich zitiere aus dem Bericht Seite 74. Selbstständigkeit beginnt mit der Bereitschaft und Fähigkeit zur eigenen Informationsbeschaffung, Analyse und Beurteilung. Diese Selbstständigkeit muss meines Erachtens mit den vorhandenen Mitteln zu gewährleisten sein. Wenn man die Erkenntnisse des sicherheitspolitischen Berichtes und des NDB-Lageberichtes ernst nimmt und daraus für die Praxis Konsequenzen zieht, kommt man um eine Stärkung jener Instrumente nicht herum, die für die Beschaffung und Analyse sicherheitspolitischer Informationen im Ausland zuständig sind. Nach intensiver Beschäftigung mit den Möglichkeiten der Informationsbeschaffung im Ausland bin ich klar zur Auffassung gelangt, dass diese durch die Verteidigungsattachés am professionellsten, aber auch am effizientesten zu gewährleisten ist. Ich bin mir bewusst, dass es Kollegen gibt, denen die Aufgaben und Leistungen der Verteidigungsattachés nicht ganz klar sind. Und deshalb erlaube ich mir, die aus meiner Sicht vier wichtigsten Punkten und Aufgaben der Leistungen zu erwähnen. Erstens die Informationsbeschaffung und Lagebeurteilung. Hier geht es um spezifische militärische und sicherheitspolitische Informationen. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie aggressiv sind die russischen Streitkräfte? Was können türkische Streitkräfte in Syrien selbstständig machen? Wie hoch ist das Konfliktpotenzial im Baltikum? Zweiter Punkt ist das Projektmanagement und Partnermanagement. Hier geht es also darum, den Kontakt zu den Verteidigungsministern und zu den Streitkräften zu pflegen. Hier muss der Verteidigungsattaché definieren, mit wem im Falle einer Naturkatastrophe zusammengearbeitet werden kann. Wer hat welche Mittel zur Verfügung, Positionen der Einsatzkräfte und so weiter. Beispiel mit der Mithilfe bei Evo Evakuationen von Terroristen aus Krisen- und Katastrophengebieten, Mitarbeit im Falle von Geiselnahmen von Schweizer Touristen. Drittens das Projektmanagement vor Ort. Betreuung von Schweizer sicherheitspolitischen und militärischen Delegationen. Und hier geht es also darum, Gesprächspartner zu definieren, Verantwortlichkeiten und Themen abzusprechen, gemeinsame Interessen zu definieren, etc. Und der vierte entscheidende Punkt, Beratung des Missionschefs. Zum Beispiel in der Türkei. Der Verteidigungsattaché hat während dem Putsch eine permanente Sicherheits- und Lagebeurteilung der Botschaft vorgenommen, Analyse Sicherheit der Botschaft, Analyse Sicherheit für Schweizer Touristen etc. Im Jahr 2007 publizierte der Bundesrat auf Empfehlung der GPKN einen ausführlichen Bericht über das System der Verteidigungsattachés. Und selbstverständlich, meine verehrten Damen und Herren, nimmt er im Detail Stellung auf Aufgaben, Organisation, Effizienz, aber auch um die Zweckmäßigkeit und sicherheitspolitischen Netzen der Verteidigungsattachés. Der Bundesrat kam damals zum Schluss, dass der Verteidigungsattachédienst einen wichtigen Nutzen erbringt, der nicht durch andere Stellen erbracht werden kann. Die Konflikte und Kriege als Folge des arabischen Frühlings, Spannungen und kriegerische Auseinandersetzungen in Osteuropa, geopolitische Rivalitäten und Provokationen in Südostasien und insbesondere der internationale Terrorismus werden begleitet von einem zunehmenden Migrationsdruck aufgrund von Hunger, von Armut, Perspektivlosigkeit, Krieg und Überbevölkerung. All diese Entwicklungen vollziehen sich zeitgleich und akzentuieren sich gegenseitig. Sicherheitspolitisch erwartet uns wohl leider eine Zukunft, in der sich alle diese Tendenzen noch verschärfen werden. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheitslage hat sich in den letzten zehn Jahren massiv verschlechtert. Für die Sicherheit der Schweiz und die langfristigen Interessen unserer Exportwirtschaft denke ich dabei an drei Regionen, wo sich die Sicherheitslage verschärft hat und wo wir dringend wieder eigene Augen und Ohren benötigen. Zuallererst denke ich an die Ukraine, wo auf europäischem Boden ein Krieg tobt. Wer hätte sich das vor drei Jahren vorstellen können? Ich denke auch an Afrika, wo rasante Aufrüstung, ethnische Konflikte, kollaborierende Staaten, bittere Armut und bewaffnete terroristische Gruppierungen eine explosive Mischung bilden. Und ich denke an Südostasien, die weitere Aufrüstung Chinas und das zusehends provokative Gebaren der chinesischen Marine lassen eine weitere Akzentuierung der Lage erwarten dass in Südostasien ein Krieg ausbricht, an dem die Großmächte China und USA beteiligt sind, lässt sich heute nicht mehr ausschließen. Und genau in diesen drei Problemregionen hat sich auf die Schweizer Sicherheit oder auf unseren Wohlstand direkt auswirken können, sind wir sicherheitspolitisch im Augenblick blind. Dass wir ausgerechnet in den turbulenten vergangenen zehn Jahren unser wichtigstes Informationsbeschaffungsnetz von 20 auf 17 Verteidigungsattachés reduziert haben, scheint mir mit dem heutigen Wissensstand als gravierender Fehler. Genau aus diesem Grund fordere ich mit meiner Motion, dass die Schweiz ihr Frühwarnsystem der weltweiten Lage anpasst. Den sicherheitspolitischen Bericht haben wir heute Nachmittag zur Kenntnis genommen. Wir sind also nun konsequent und leben das, was der Bundesrat in seiner Analyse festgehalten hat. Selbstständigkeit in der Informationsbeschaffung und Lagebeurteilung. Herr Bundesrat, Sie nehmen es mir nicht übel. Aber Ihre Argumentation, dass Sie aufgrund der aktuellen Budgetlage drei zusätzliche Verteidigungsattachés nicht finanzieren lassen, scheint mir kurzsichtig und befinden wir uns doch in der fragilsten und unberechenbarsten sicherheitspolitischen Periode in Europa und der Welt seit Jahrzehnten. Ihr Argument ist nicht plausibel. Die Stationierung eines Verteidigungsattachés gemäß GPKN-Bericht aus dem Jahr 2006 beträgt jährlich eine Summe von 500.000 Franken. Ich bin überzeugt, dass diese Mittel in einem weniger prioritären Bereich im Departement problemlos eingespart werden könnten. Es geht schließlich um unsere Sicherheit des Landes, und ich bin fest davon überzeugt, dass im VBS mit einem Rahmenkredit von 5 Milliarden Franken pro Jahr 1 bis 1,5 Millionen für drei zusätzliche Attachés zu finanzieren sind. Ich erinnere daran, dass beim Projekt Führungsinformationssystem her, dem sogenannten fis her, nach Medieninformationen 125 Millionen Franken abgeschrieben werden mussten. Mit diesem Beitrag könnte der gesamte zwölf dienst 12,5 Jahre betrieben werden. Ich bin überzeugt, Herr Bundesrat, dass Sie mit einer weitsichtigen Politik ohne weiteres 0,03 Prozent des Verteidigungsbudgets für die Informationsbeschaffung und Analyse im Ausland beisteuern und notabene genau das, was wir heute im Sicherheitspolitischen Bericht abgesegnet haben, auch umsetzen können. Ähnliches gilt in Bezug auf die Cybersicherheit. Bezüglich der Entsendung eines auf die Bekämpfung der Cyberkriminalität spezialisierten Polizeiattachés aus dem Internationalen Kompetenzzentrum in Singapur begrüße ich, dass der Bundesrat dies als mögliche sinnvolle Maßnahme erachtet. Doch die Ressourcenlage erlaubt dies gemäß Bundesrat gegenwärtig nicht. Auch hier bin ich der Ansicht, dass es sich nicht um eine Frage der Ressourcen, sondern der sicherheitspolitischen Prioritätensetzung handelt. Ich plädiere selbstverständlich nicht für eine Ausgabenerhöhung in der Bundesverwaltung, doch ich bin überzeugt, dass sich durch eine Anpassung der Prioritäten ein solcher Experte ohne weiteres finanzieren lässt. Der Gewinn für die Schweiz im Bereich Cybersicherheit dürfte bedeutend sein, wenn man sich die täglichen Schlagzeilen über Cyberangriffe und Cyberkriminalität, der Vorfall Ruag lässt grüßen, vor Augen führt. Die Schweiz muss im Bereich der Cybersicherheit meines Erachtens oberste Priorität einräumen. Die Gefahr besteht, dass dies erst geschieht, wenn es bereits zu spät ist. Als global vernetzte Volkswirtschaft und als Hochtechnologiestandort können wir ein passives Abwarten uns nicht leisten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit der Schweiz liegt uns allen am Herzen. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Verantwortung in der sich rapide wandelnden Welt bewusst sind und ich bitte Sie daher im Interesse der Sicherheit unseres Landes zu handeln und meine Motion anzunehmen. Besten Dank Herr Müller. Das Wort ist